Hier wieder jetzt, wo die Kamera nee. läuft, dann ne? kannst du gar schon. nichts machen. So, also Achtung, Time, läuft. Wasser. So, hallo, herzliche Gameinde. <lacht> oh, <lacht> Wahnsinn. Ja, Da Wahnsinn. sind wir wieder. Und wir <lacht> haben heute einen Gast. Das ist Dieter. Dieter. Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Wir freuen wir uns. Freuen uns. Ja. Heute mit dem spannenden Thema, wann bin ich B? Bi? Und wann bin ich es nicht? Oder man hört das auf. Oder wie auch immer. So, und dazu ist sind auch Dieter hier eingeladen, weil Dieter sagt von sich, er ist bisexuell. Ähm, wie würdest du das jetzt für dich definieren? Was meinst du genau damit? Oder was, ja, was Erst ist... mal was ganz Positives. Ah. Bisexualität ist etwas Wunderbares oh. und es ist eine Lebensqualität. Mm. Wer bi ist, hat mehr vom Leben, hört man sehr oft. <lacht> und ich kann das nur <lacht> so bestätigen. Nach allen Seiten auf offen. Allen Seiten offen. Also, ich will es mal so sagen: ganz kurz fassen. Ich habe eine Kindheit gehabt, die mich geprägt hat. Ich habe nicht meinen Vater geliebt, ich habe ihn gehasst. Äh, ist so. Ich äh, hatte Probleme mit Frauen etwas zu machen, weil ich immer an die Situation zurückdenken musste, die mein Vater meiner Mutter in der Ehe angetan hat. Also auch leider Vergewaltigung in der Ehe. Das mhm. haben wir als Kinder mitbekommen. Das hat mich sehr geprägt. Und äh, das hat mich auch geprägt äh, in, dem, in der Beziehung mit Frauen. Ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht mit wenigen Frauen, mit wunderbaren Frauen. Sehr, sehr tollen Menschen, ich bin sehr dankbar dafür, aber ich habe mich schon im Vorgespräch mit Klaus unterhalten, ähm, habe festgestellt, also wenn mir einer die Frage stellen würde, jetzt da steht ein hübscher Mann, da steht eine tolle Frau, wie würdest du dich entscheiden? Ich das würde mich heute immer für den Mann entscheiden. Ah, das ist interessant. Das muss ich sagen. Könnte man jetzt daraus ableiten, dass ähm, du heute eher schwul bist? Ja. Okay. Daraus könnte man ist Viele Menschen sagen ja auch, dass jeder Mensch irgendwie bisexuell ist. Genau. Und dass bloß halt die Prozente anders verteilt sind, dass man zum Beispiel 99% schwul ist, vielleicht oder auch 70% schwul und den Rest halt hetero. Oder 49. Oder 47,9. Mhm. Und äh, ja, das. Okay. Das ist jetzt sehr spannend. Ähm, äh, ich kann zu Recht mit dem, mit dem Begriff Bi nicht viel anfangen. Mhm. Also ich bezeichne mich als schwul. Ähm, ich hatte vor meinem Coming-out eine Freundin, aber das ist schon sehr lange her. Und seitdem lebe ich schwul mit, und mit Männern. Ähm, ich mhm. habe in der letzten Zeit allerdings äh, mehrere Bi-Männer kennengelernt, mhm. die in einer Beziehung einer Frau leben, aus der sie aber beide jeweils ausbrechen indem sie sich mit einem Mann treffen, zum Beispiel mit mir. Kann ich bestätigen. Ähm, ja, ja, kann ich bestätigen. ja, das kann ich bestiegen, jetzt ist ja. es genauso. Ja. Also, ähm, was ist das? Ich meine, die Frage ist dann, ist das nicht sehr verletzend der Partnerin gegenüber, die das oft ja gar nicht weiß? Mhm. Ähm, jetzt, wenn sich der B-Mann in den schwulen verliebt, geht das überhaupt? Ja, das geht, natürlich. Ja. Ähm, kann man zwei Menschen auf einmal lieben? Ja. Das kann man. Das kann man. Oh. Man kann sogar neun Menschen auf einmal lieben. Und man liebt ja auch irgendwie mhm. seine Familie natürlich. sogar ist, neun? Ja, neun ist das maximal von einer ein, äh, einstelligen Zahl. Aha, verstehe <lacht> Also das kann man alles. Also Klaus äh, und Dominik äh, und ihr draußen, die jetzt zuschaut, vielen Dank dafür. Ich kann euch das bestätigen, was meine Person angeht. Ich bin ja realistisch, hm. ich bin kein Schauspieler. Es ist mein Leben, jawohl. Äh, man ist durchaus in der Lage, ich jedenfalls bin in der Lage, zwei Menschen zu lieben und äh, das tue ich auch. Ich habe mhm. eine Beziehung mit einem verheirateten Mann, 31 mhm. Jahre jung, mit mhm. einer Tochter, einer wunderbaren Beziehung, also seine Frau, Tochter. Äh, aber ich habe auch mit ihm eine Beziehung und äh, jawohl, mhm. das geht. Ja, und äh, Glück, aber, Glück gibt es nur im Moment. Das stimmt. Und ich genieße okay. auch diese Momente sehr. Klaus, komm. Man, darf, man darf dann aber, oder du darfst hm. dann in dem Fall aber nicht erwarten, dass du jemand mit diesem Mann, dass du den jemals mit dich haben wirst. Das weiß ich. Okay. Das ist okay, ja, das ist im Kopf noch klar. ich hm? sagen wollte, bei mir war das auch früher so, dass ich auch mit äh, Mädchen Beziehungen hatte, hm. aber an, an, zu einem gewissen Zeitpunkt war es dann einfach klar, dass ich eher Männer mag und mhm. die auch sexuell anziehender finde und dann äh, war es halt so und seitdem hatte ich auch äh, nicht mehr mit einer Frau eine Beziehung. So. und mhm. Das war denke ich damals auch, weil man sich der Gesellschaft gefügt hat ja. und äh, ja. trotzdem, dass ich noch äh, ziemlich jung bin und äh, man eigentlich denken müsste ja in der Zeit muss das ja anders gewesen sein, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, okay, alle anderen haben hier Mädchen als Freundin und das muss ich auch haben. Das stimmt. Also ich stelle es mir trotzdem schwer vor, ähm, ähm, zwei Menschen zu lieben. Ich, mir reicht einer, um es mal so platt zu sagen. Ähm, ich mache jetzt gerade die Erfahrung, dass es eben auch äh, anders geht, dass jemand äh, zwei Menschen liebt. Wobei das in dem Fall, bei dir ist es ja auch so, so ist, dass dieser Biermann... Das ja heimlich macht. Er trifft sich ja. mit dir heimlich, ja. der Mann, ja. den ich kenne, trifft sich mit mir auch heimlich. Ja. Ja. Ähm, das wäre meins nicht, das ist mir auch zu anstrengend. Ja. Da musst anstrengend, du so ja. aufpassen, ja. ja. mit deinem Handy musst du auch passen, Alles. mit allen Geschichten musst du auch passen. Und irgendwann kommt es vielleicht doch raus. Und dann ist ja die Kacke so fast von am Danken. Ja, ja man also, selber ist meistens immer der, der den Kürzeren. Natürlich Sinn, bist du das. Und man, wenn man sich dann wirklich verliebt hat, dann ist es auch schlimm, so, weil dann möchte man ihn erreichen, erreicht ihn nicht yeah. und so weiter. Furchtbar, ja. oder? Also ich finde es sehr, sehr schwierig, ja, ja. Es, ist ein, mhm. es ist eine Gratwanderung, für mich sind klare Verhältnisse immer besser, wenn ich weiß, woran ich bin, also gerade mit einem anderen Menschen, wenn ja. ich weiß, woran ich bin ja. und ich bin so gestrickt. Das mag egoistisch klingen, aber ist so: ich möchte jemanden, den ich sehr liebe, auch wirklich für mich haben. Ich möchte ihn nicht noch mit jemandem teilen lassen. Ich, ich, äh, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich sage mir immer, äh, ich äh, liebe diesen Menschen, äh, wenn ich aber einen Schnitt machen würde, also klare Verhältnisse, ja, mhm. würde ich ihn verlieren. verlieren. Ja. Ich will ihn nicht verlieren. Und gehe diesen Kompromiss ein mit allen Für und Wider. Es ist sehr, sehr kompliziert. Beziehung ist harte Arbeit. Oh ja. Jeden Tag muss man an seiner Beziehung arbeiten. Ja. Aber ich bin diesen Weg gegangen und ich werde diesen Weg weitergehen. Und bin mir dessen auch sehr bewusst, wie du gesagt hast, es mm -hmm. ist sehr ich hätte auch lieber klare Verhältnisse, aber in diesem Fall ist es in dem Sinne nicht möglich, aber ich gehe trotzdem diesen Weg. Es mag ja auch mm -hmm. Fälle geben, ich bewundere das mm -hmm. sehr, also ich werde mit Schwierigkeiten, ich versuche gerade so ein bisschen, aber es fällt mir schwer. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt diesen wunderbaren Film 3 von ja. Tom Tücker, ja. der genau diese Problematik genau. behandelt. Genau. Wo alle drei aber Bescheid wissen. Auch ja. die Frau ja. weiß Bescheid. Mhm. dass ja, sowas Mann, Mann. So was, ja. äh, Wenn das funktioniert, ja. okay. Ja. Das, ich meine, das, das ist so ist mein ist Ziel. Ist, ist immer auch. noch schwierig ja. genug. Ja. Schwierig, aber es ist ja. Ja. ja, dann wäre es für mich, für mich noch eher akzeptabel, wenn man auf den Karten ja. spielt. Ja. Völlig cool. Ich hatte mal einen äh, Herrn kennengelernt in der Sauna, bei dem das so war, der, wo die Frau das wusste, mhm. auch schon jahrelang. Mhm. Und. Äh, dann war ich halt bei ihm zu Besuch und äh, dann ja, hatten wir halt Spaß und dann irgendwann kam die Frau nach Hause und äh, das war dann aber schon total komisch, also das war eine ganz dicke Luft dann irgendwie oh. und äh, yeah, dann hat er mich auch dann schon äh, relativ schnell nach Hause gebracht so mm -hmm. und ich habe mich dabei auch sowas von nicht wohl gefühlt, also und da, also weiß ich nicht, das kann natürlich auch anders sein, dass die Frau irgendwie sagt, mhm. ja hallo komm wir trinken jetzt was oder so, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es das so, dass die Frau sich einfach dann, ja, bevormundet irgendwie fühlt so. und ja. dann halt weiß, okay, da hier war jetzt gerade was. Also ich, ich, ich behaupte jetzt mal, dass bei aller Toleranz, die es geben mag, ähm, bei aller Liberalität trotzdem Verletzungen entstehen, Natürlich. Enttäuschungen entstehen, dass bei dreien immer einer, wer jetzt auch immer, den Kürzeren zieht, das glaube ich schon. Irgendwann. Muss die sofort sein, aber irgendwann schon. Und dann ist mans Elend. Also ein, ein Satz, äh, freier Fall aus dem Film, der sich bei mir eingeprägt hat, die... Ach, oh, es ist zu Ende. Ja, den äh, darfst du noch äh, sagen. Sie sagte die Frau zu ihrem Mann, ich kann ja nicht mal eifersüchtig sein. Wischen. Oh, das das heißt kann ich kann ja nicht mal eifersüchtig, ich kann sein. Ja ja, nicht genau. mal eifersüchtig sein, sagt er Ach, Ach, ja auf ja. den Mann. Ja. Ja. Aber ich denke, mhm. das ist auch bei vielen Frauen, mhm. dass die irgendwie noch gerade eifersüchtiger sind, weil sie genau wissen, sie können dem mhm. Mann niemals das bieten, was Richtig. der andere Mann genau. bieten kann. Genau, Perfekt, ist so. äh, Eifersucht ist ein großes Thema, ja. aber das können wir uns dann noch abhandeln. Äh, aber ja. das ist genau mhm. der Punkt. Mhm. Ähm, äh, wenn einfach eifersucht ins Spiel kommt, dann zeigt das ja, was ja. da Gefühle sind. Ja. Ja, und dann wird es natürlich noch schwieriger. Also, ähm, ja, ich hoffe, es geht bei dir gut. Ja. Danke.